Dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Herzlich willkommen zur 26. Folge der philosophischen Trilogie Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik hier auf dem Gleichsatzkanal. Eine Besprechung äh, relevanter äh, Textstellen aus, den, äh, verschieden, aus der verschiedensten Literatur zum Thema im Zusammenhang dargestellt von meiner Wenigkeit. Äh, es geht weiter mit der äh, Nummer 138 äh, Dort äh, heißt es bei Adolf Stöhr in seinem Buch »Umriss einer Theorie der Namen« aus dem Jahre 1889, »Die Wahrnehmung allein kann das Anschauungsbedürfnis oft nicht befriedigen. Es tritt die Fantasie für die Wahrnehmung ein.« eine Vorstellungsart, die mannigfaltiger ist, wird einer anderen, die weniger mannigfaltig ist, vorgezogen, wenngleich die erstere der Fantasie und die letztere der Empirie angehören mag. stör spricht hier von einem Anschauungsbedürfnis, also... Ähm, ein im Grunde genommen äh, subjektives Moment, in dem eine Intention gleichkommt. Ähm, ein Wunsch über das äh, Wahrgenommen hinaus noch etwas äh, anzuschauen. Vielleicht in einem ästhetischen Sinn oder anderweitig, wie auch immer diese Intention ähm, aus diesem Bedürfnis, ein solches Zweckbegehren, möchte man sprechen, äh, veranschlagt hier äh, stör, als äh, Regelmäßigkeit, würde ich jetzt nicht sagen, äh, dem Wesen des Menschen angehörig, sondern eher als äh, Möglichkeit, äh, ein, ein bisweilen könnte man hier einfügen. Die Wahrnehmung allein kann bisweilen oder unter Umständen gelegentlich das Anschauungsbedürfnis nicht befriedigen. Und dann äh, tritt sozusagen die Fantasie in Kraft und das ist dann wiederum äh, das Problem derlei Bedürfnisse oder wo eben der Wunsch die treibende Kraft ist, die Fantasie oder Hume würde ich sagen die Einbildungskraft dann am Wirken ist und verantwortlich ist für das, was dabei dann herauskommt, was man glaubt gesehen zu haben und äh, was, äh, tatsächlich, äh, äh, was tatsächlich äh, geschehen ist, äh, das kommt sowieso nicht äh, in Frage, denn ein Tatsächlich gibt es nicht. Der Vergleich müsste sein zu, äh, was, äh, was äh, in, im Verhältnis zu, zu der äh, allein hier relevanten äh, Anschauungsweise, beziehungsweise äh, hier geht es um einen, einen Schuldbegriff und diesbezüglich sind dann die äh, Paragraphen eines äh, Gesetzbuches anzuwenden und äh, in diesem Sinn geht es um äh, traf relevante Tatbestände und nicht um irgendwelche Fantasien. Äh, Abstraktionen, was hat das mit den Abstraktionen zu tun? Das ist, sind ja alles Abstraktionsvorgänge. Bloß ist äh, das eine Mal die, eine etwas äh, empirisch heißt es hier bei Stör, weil er. Ein klassischer Wissenschaftler mit empirischen Studien und so und so viele Fälle äh, berechtigen äh, laut Erfahrung von einer Wahrscheinlichkeit auszugehen und dergleichen. Das, äh, was für ihn die eigentlichen Tatsachen, von denen ich eben gesprochen habe, die es nicht gibt, hier werden die Schwierigkeit macht, das äh, zu unterscheiden. Aber die Schwierigkeit bleibt ja auch, äh, ob jetzt im Verhältnis zu einer Empirie oder zu einem Straftatbestand, das spielt jetzt gar keine Rolle. Äh, festzuhalten bleibt die Intention, die hier auch von Stöhr 1889 schon äh, ins Spiel gebracht wird, das ist jetzt die Frage, weil es eigentlich heißt, dass Franz von Brentano und diesen Intentionsbegriff in seinem ja, der war früher, der war 1874, äh, Psychologie auf empirischer Basis oder so ähnlich. Das war dann schon früher, also brauche ich mir hier keine Gedanken machen und kann äh, weiter schreiten in den sause äh, Noch einmal zu Stör und noch einmal zu Stör. Adolf störer Festspiele hier in der 26. Folge, besagter Trilogie. Jetzt heißt es, an die Stelle der Vorstellung einer Menge von Erdumläufen tritt eine vorstellungslose Zahl. Statt tausend Jahre als Zeitgröße zu denken, denkt man sich einen Erdumlauf und den Klang des Wortes tausend. Jedes Phänomen erhält eine Zahl statt einer Position in der Zeit. Dasjenige, was man als die gegenwärtige Wahrnehmung bezeichnet, und äh, dieses ist subjektiv, erhält konventionell eine gewisse Zahl. Und diese wechselt beständig, ist aber nie unbestimmbar. Äh, was will uns Stör hier damit sagen? Ja, dass eben die Zahlen an die Stelle von Vorstellungen treten. Um, um 1000 Jahre als Zeitgröße zu denken, äh, denkt man sich einen Erdumlauf und äh, den Klang des Wortes 1000. So einfach geht es in der Vorstellung. Wollte man sich jetzt das tatsächlich im äh, Augenschein vergegenständigen, dann müsste man jetzt äh, mehr als 1000 Jahre alt sein und. Äh, dann diese ganzen tausend Jahre mit äh, beobachten jeden Tag äh, die Sonne, den Erdumlauf, quasi indirekt. Und äh, schneller und einfacher geht es natürlich einfach tausend äh, Jahre zu sagen, das ist klar. Aber so funktioniert eben Abstraktion. Jedes Phänomen erhält eine Zahl statt einer Position in der Zeit weil die einzelnen Positionen in der Zeit äh, nicht von Bedeutung sind oder eben in, in Bezug auf einen bestimmten Zweck. Das ist immer nur in der Relation äh, dann bedeutungsvoll sind oder nicht bedeutungsvoll sind und dann ist eben die Zahl aussagekräftig, äh, wenn bedeutungsvoll, dann auf äh, zehn Stellen hinter, hinterm Komma und wenn nicht bedeutungsvoll, dann schnell mal tausende Jahre, kein Problem. Dasjenige, was man als die gegenwärtige Wahrnehmung bezeichnet, erhält konventionell eine gewisse Zahl und sie wechselt auch beständig, also äh, in dem Sinn, dass eben eine Wahrnehmung gemessen wird in Zeit, sprich dann eine Zahl zur Verfügung steht. Und damit werden diese gegenwärtigen Wahrnehmungen dann äh, äh, sind nie unbestimmbar. Aber der Irrtum besteht äh, eben darin äh, zu glauben, man äh, würde mit dieser Zahl eine Realität abbilden. Also eine Realität von 1000 Jahren Erdumläufen, die auch tatsächlich 1000 Jahre dauert und die 1000 Jahre beobachtet werden muss, um eine äh, gegenwärtige Wahrnehmung dann immer, äh, also ständig ist man sich... Äh, Beobachtet man die, den Erdumlauf äh, durch, indirekt eben durch Fernrohr oder von mir aus heutzutage Satelliten gestützt äh, müsste man, wenn das jetzt vor 1000 Jahren schon möglich gewesen wäre, oder wir transponieren dieses äh, Beispiel in äh, 1000 Jahre in die Zukunft und jetzt rückblicken. so rück, rückblicken, wollte man, könnte man über Satellit dann diese 1000 Jahre wieder abspulen lassen, weil das ja alles aufgezeichnet ist äh, von einer erdumkreisungs äh, satelliten -Kamera. Und dann sagt irgendjemand mal äh, 1000 Jahre Erdumlauf und alle wissen Bescheid, ja ja 1000 Jahre Erdumlauf, das war einmal, ist jetzt nicht so äh, wichtig, so geht das mit dem abstrahieren. Äh, noch einfacher ist ja das Beispiel mit den äh, Drohnenbomben. Das, äh, so ein äh, Drohnenbomber, der da mit seinem Joystick irgendwo sitzt, äh, mit einem Druck äh, seines Daumens mh, hunderte von Menschenleben auslöschen kann, prinzipiell tausende, aber selbst äh, nicht imstande ist, einem äh, Sonntagsbraten oder einem äh, Huhn den Hals umzudrehen. Wo ist das mit der Abstraktion, diese, diese über bildschirm diese Menschenleben sind viel zu abstrakt, als irgendeine emotionale äh, äh, Auswirkung auf jemanden zu haben. Aber hätte man das, würde man das äh, tatsächlich, äh, müsste man mit dem Messer alle diese Leute umbringen, Bitte wäre eine ganz andere würde eine ganz andere Skrupellosigkeit erf erforderlich sein. Von dem jetzt abgesehen bleiben wir bei Adolf Stör mit der Nummer 140. Hier haben wir wieder äh, die Zeit als äh, Messfaktor und das Beispiel ist jetzt ein anderes. An die Stelle von unschwer unterscheidbaren Mengen von Sekunden, Minuten oder Stundenpunkten treten leicht unterscheidbare, äh, von, äh, an die Stelle von schwer unterscheidbaren Mengen. Von Sekunden, Minuten oder Stundenpunkten treten leicht unterscheidbare Zahlen. Zahl, Wortklänge, Sekunden, Minuten, Stunden und Jahreszahlen. Äh, und warum äh, störe hier die Zahl auch unter der Theorie der Namen hat, ist dass ja diese Zahlen im Grunde genommen auch Namen sind. Zahlen äh, sind analog den äh, Worten, erfüllen denselben Zweck und äh, äh, involvieren denselben Abstraktionsprozess. Zahlwortklänge, Sekunden, Minuten, Stunden und Jahreszahlen als leicht unterscheidbare Zahlen. Auf diese Weise kann von Geschwindigkeiten gesprochen und mit denselben gerechnet werden, die im buchstäblichen Sinn längst nicht mehr für das menschliche Bewusstsein existieren, wie zum Beispiel die Geschwindigkeit von 300.000 km in der Sekunde. Das wäre jetzt ein anderer Punkt, dass man alles, was über die menschlichen, äh, den menschlichen Sinnesapparat hinausgeht, äh, was nicht mehr wahrnehmungsfähig ist, dann als abstrakt zu bezeichnen, ist jetzt die Frage, äh, ob die Verlängerung der menschlichen Sinne nicht auch als zum Menschen zugehörig anzusehen sind, äh, inwieweit diese, diese Handhabung von äh, der Unmöglichkeit, sich etwas so etwas vorzustellen, mit in, die menschliche, in das menschliche Verantwortungsbewusstsein mit einzurechnen ist. Also, äh, äh, was ich meine ist, äh, dass es sich hier um eine ethische Frage handelt, äh, beziehungsweise diese, diese Angelegenheiten, die über die, den, Mensch, den menschlichen Empfindungsvermögen oder sinnliche Empfindungsvermögen hinausgehen, dann umso mehr unter einem ethischen Gesichtspunkt zu betrachten, wie eben den Drohnenbomberpiloten. Das ist jetzt ein schlechteres Beispiel, weil die Sache von Leben und Tod im Krieg, sogenannten Krieg, sowieso unter ethischen Gesichtspunkten zu betrachten ist, aber anderweitig, die, das wäre jetzt eine Frage der Technik, eine technikkritische Betrachtung der Technik, inwieweit die, ja, meiner Theorie nach ist ja die Technik sowieso unter ethischen Gesichtspunkten zu betrachten, weil es keine Real- oder Naturwissenschaften in dem Sinn gar nicht gibt, weil die alle äh, nur einen... einen dem Nutzenprinzip unterliegen und nicht dem Wahrheitsprinzip und alles was nutzen und praktisch ist äh, gehört in den Bereich der Ethik, zumindest äh, haben sich da kluge Leute darauf geeinigt dass es unter ethischen Gesichtspunkten zu bewerten ist, so etwas ist wohl auch vernünftig, aber das ist eine andere Diskussion, die wir hier nicht führen, die aber noch ansteht, wenn, wenn es darum geht, in die neue Zeit einzuleuten alles, was bisher als objektivistische Wissenschaft galt, auf den ethischen Prüfstand zu stellen und von nun an in erster Linie äh, die ethischen Überlegungen den Ausschlag geben. Und dazu gehört auch die äh, Ökonomie vielleicht äh, vorrangig, Jurisprudenz sowieso. Und dann dürfte es einigermaßen äh, rappeln im Karton, würde ich mal sagen. Äh, Bleibt festzuhalten, äh, Zeitbewusstsein, da geschieht einiges an Abstraktion, in dem äh, einfach das Zeitbewusstsein nicht vorhanden ist. Jetzt kein, kein, keine Deadline irgendwo äh, wartet, wie zum Beispiel Jetzt äh, Blumen gießen äh, muss dann irgendwann Schluss sein, damit nicht über überall alles äh, überschwemmt ist, weil der Blumentopf nichts mehr erfasst. Es äh, gibt, es kann sich ja jeder mal selber überlegen, äh, inwieweit ein Zeitbewusstsein äh, stattfindet, dass man sich überlegt, ja, jetzt äh, mache ich, jetzt muss ich, ich muss das und das muss ich noch erledigen, bevor es dunkel wird, zum Beispiel so in der Art. Und überall da, wo dieses Zeitbewusstsein nicht da ist, wird von der Zeit eben abstrahiert. Also Ignoranz ist gleich Abstraktion. Und in dem Sinn äh, betreibt jeder äh, tagtäglich von früh bis spät äh, dieses Geschäft der Abstraktion durch äh, Aufmerksamkeit, Interesse und äh, Desinteresse und fehlende Aufmerksamkeit. Das sind alles Abstraktionsprozesse und jetzt geht es weiter mit der Nummer 141. Ich äh ich gewissere mich kurz, wie viel Zeit mir jetzt noch bleibt. In den sieben Minuten, gut sieben Minuten, äh, dürfte kein Problem sein, um diese Passage zu besprechen. Elisa Frenkel, Abstrakter und Abstraktion, 1911. Wenn ich einen sehr lauten Ton höre. So habe ich gewiss dessen Lautstärke beobachtet gehört. Aber weit entfernt dieselbe zu abstrahieren und als gesonderten Gegenstand ins Auge zu fassen, werde ich vielmehr zunächst nur an den konkreten Ton selbst denken. Er wird mir bloß durch seine Tonintensität ausgezeichnet erscheinen, aber nicht in eine Mehrheit von verschiedenen Gegenständen auseinanderfallen. Eine Abstraktion tritt erst dann ein, wenn ich mir außer dem Ton selbst noch dessen Lautheit als eigenen Gegenstand gegenüberstelle. Das Beachten ist Sache der Aufmerksamkeit, während die hier in Frage kommende Abstraktion bereits eine gedankliche Bearbeitung des Beachteten darstellt. Und noch einmal einen sehr lauten Ton höre, ist mir die Lautstärke bewusst, aber sie wird äh, äh, Moment äh, habe ich die äh, die Lautstärke ist mir gar nicht bewusst, wenn ich nicht darauf achte. Also in dem Moment, äh, wo ich feststelle, ah, der ist aber laut dieser Ton, dann habe ich im Grunde genommen äh, das Tonhöhen selber weg abstrahiert und mein Bewusstsein äh, hängt auf der Lautstärke. Und wenn ich das eben nicht mache, dass, wenn ich mir diese auf, äh, Lautstärke nicht bewusst mache, dann ist es eben hier der Fall, ich bin entfernt davon, diese zu abstrahieren. Ähm, er wird mir bloß durch seine Tonintensität ausgezeichnet erscheinen aber nicht in eine Mehrheit von verschiedenen Gegenständen auseinanderfallen. Das ist jetzt wieder typisch objektivistische Feststellung, denn äh, sobald ein Subjekt hier im Spiel ist, schaut es alles ganz anders aus. Äh, da ist dann, da äh, wird dann nicht bloß darüber über Tonintensität geredet, sondern die, die, die, die muss einem dann schon bewusst sein. Und in dem Augenblick, in dem mir die Tonintensität bewusst ist, ist mir auch nichts anderes bewusst. Also ich werde jetzt nicht da äh, womöglich einen Klang heraushören aus einem Ton und womöglich einen, einen Dreiklang mit Obertönen und dergleichen. Aber wenn ich darauf achte, also wenn mir auffällt, dass es sich dabei um eigentlich um einen Dreiklang handelt, dann habe ich von, äh, in dem Augenblick äh, abstrahiere ich von allem anderen. Also so ein, äh, äh, im Grunde genommen existiert so ein, ein Ton als solcher. der Ein Ton ist ja schon mal eine Abstraktion äh, in dem Sinn, dass es nicht äh, dass man es nicht für ein Geräusch hält. Also wird schon mal von Geräuschen abstrahiert und ein, die Begriffsbildung in Richtung Ton geht in Richtung Ton. Und dann ist äh, eben je nachdem, was mir bewusst wird an diesem Ton, kann mir jetzt die Tonlage bewusst sein, die Tonintensität, was auch immer, äh, Lautheit... Alles, was mir nicht bewusst äh, ist, von dem wird abstrahiert. Und äh, Bewusstsein kann mir in jedem Moment immer nur eine Sache. Oder mehr äh, Vorrang hat da immer nur eine Sache. Da gibt ich will das jetzt auch nicht verallgemeinern, da gibt es die verschiedensten äh, Bewusstseinsformen. Man kann das auch trainieren. Äh, sich mehrere Sachen gleichzeitig bewusst zu sein, äh, mit so gewissen Automatismen. Aber da ist dann auch die Frage, ob eben das, was einem bewusst ist, auch nur eines ist. Kann man eben bei Schlagzeugspielen, äh, das muss, muss ja nicht bewusst sein, also ein Automatismus sein. Und schon geht's weiter, die nächste Nummer 142, Adolf von Heidebreck, über die Gewissheit des Allgemeinen mit der Möglichkeit der unmittelbaren Gewissheit, jetzt muss ich nochmal schauen, ja, meine Zeit ist eigentlich schon um, dann soll es das auch gewesen sein, ich lese jetzt nochmal. Mit der Möglichkeit der unmittelbaren Gewissheit wird also die Möglichkeit aller und jeder Gewissheit für das Allgemeine geleugnet und damit die, die eigentliche Erkenntnis desselben. Ja, die, das ist etwas äh, bedeutungslastiger, die ganze Geschichte. Deshalb will ich das jetzt nicht äh, so huschpui noch gerade mal abhandeln. Ich notiere die Nummer 142 das nächste Mal und das war's dann wieder einmal Folge 26. Sind wir Mitte des Jahres, jede Woche eine Folge Jahresende dann fertig mit der Nummer Folge 52. Oder es gibt überhaupt kein Ende, es ist die unendliche Geschichte. Peace und out.